Webinar, beziehungsweise es ist auch glaube ich, wer bei der Meier im Raum. Ich ja. weiß nicht, ja, im Ausstellungsraum. Kannst du spazieren und nach draußen oder gar nicht? Ähm, ja, es geht leider gerade nicht so gut. Das versuche ich dann vielleicht während, der, während des, deines Gesprächs vielleicht dann auch zu kombinieren, aber ich lasse dir mal die Bühne frei. Und genau. <lacht> dann herzlichen Dank. Äh, in diesem Sinne wollte ich eigentlich alle anständig begrüßen und äh, der Covid-Situation entsprechen. Eine meine, einer meiner Lieblingsmundschutze, den ein äh, Joruba, der ursprünglich aber aus Accra nach Wien kam und seines Zeichens ein großartiger Schneider ist. Und der war ganz fix und findig und hat äh, sofort Mundschutz gemacht, mit extrem schönem Stoffwerk. Gut, ich tue es jetzt wieder runter, aber ich wollte es nur mal herzeigen. Ne? Das ist, bin ich ganz stolz, dass ich da ein paar ergattert habe von seinen Ausführungen. Er war dann schwer überlastet und konnte also nichts mehr nachbestellen zum Verschenken. Warum ich das jetzt einfach erzähle, ist, um auch äh, gleich einzusteigen in diesen Kontext, äh, der einerseits mit äh, Inhalten und äh, auch der Person des Künstlers äh, ähm, Franzis Obue-Volosa Obue äh, verbunden ist, der ja äh, aus dem Bundesstaat euer kommt, aber eben in Lagos lebt. Und Sie wissen, Lagos, die Metropole schlechthin, mit mehr als 22 Millionen Menschen, wo ein Zusammenleben von zahlreichen Multimillion-Language-Speakers und Angehörigen verschiedenster Gruppen mehr oder minder halbwegs ohne große Differenzen funktioniert und wo interessanterweise auch jederzeit ein Stück Natur hergestellt wird und sei es ein winziges Stückchen mit ein paar Maispflanzen drauf etc. In den einzelnen, an einzelnen Wohnorten, das Meer, der Hafen, auf der anderen Seite der Stadt, die sich ja immer weiter also riesig ausdehnt. Wie auch, warum eben Sprache und diese Zugehörigkeit zu den Yoruba ein, ein Signal, ein bedeutsames Moment sind, unter diesen 500 äh, Sprachen, die in Nigeria selbst ja gesprochen werden und da äh, sind, wenn man auch nicht sich einigen kann, äh, überhaupt im linguistischen Bereich, Sprachgruppen, äh, äh, Sprache, Dialekt, extrem flexibel, extrem variabel. Vieles wird lokal völlig different ausgesprochen zum Verkehrssprachen Yoruba. Es ist mit Hausa und Libo die drittgrößte oder eine der drei Verkehrssprachen, die also durch, durch ganz Nigeria gesprochen und von fast allen auch Anderssprachigen verstanden oder gesprochen werden können. Und die Sprache, das Wort, ist äh, auch interessanterweise eben gerade im Kontext der Begriffswelt zur Natur sehr zentral und um bestimmte Begriffe, Termini, die also ganze Welten an Bedeutung und Handlung auch äh, öffnen, wenn sie ausgesprochen werden oder benannt werden, äh, rangt sich also dieses Höchst interessante, dauernde Hin und Her von dem, was wir unter Natur und andererseits Menschengeschaffenem, Künstlichen, Natürlichen und Künstlichen, also diese Art äh, Dualität, die gibt es in der gesamten Denkwelt und dem Denkbild, Weltbild und Denken, den Philosophien die im Kontext der Yoruba-sprachigen Gruppen zusammengefasst sind, so etwas gibt es so nicht. Es gibt immer Mehrdeutigkeiten, Widersprüchlichkeiten, die aber inhärente Bestand, ein inhärenter Bestandteil äh, des, äh, des gesamten Handelns und Denkens der Menschen sind und das seit Jahrtausenden, seit sehr vielen Jahrtausenden. Also die ältesten archäologischen Funde, wie gesagt, sind mehr als 4000 Jahre alt. Annehmen können wir also ziemlich ruhig, dass hier äh, Fundstücke, die man also heute auch noch zuordnen kann, äh, was das ist, zu Orisha, also Gottheiten, nicht menschlichen. Wesenheiten im Kontext äh, des Orisha-Weltbilds der Yoruba-Gruppen und gleichzeitig ist eben das eine Religion, ein soziokulturelles, aber auch politisch-ökonomisches Gefüge, das also weit über das, was bei uns allgemein als Religion eingegrenzt und beschränkt wird auf den spirituellen Raum. Das ist im Kontext dieser Lebenswelten also überhaupt nicht so, sondern da ist über über einen enorm langen Zeitraum ein, eine Sicht auf die Welt eben tradiert, weitergegeben, die unglaublich viel Impact macht auch auf jeweils die Gegenwart, die beweglich ist, von sich heraus in ihrem Denken. Und äh, das ist vielleicht auch so spannend und warum man gerade in dieser Auseinandersetzung mit Orisha oder Wudung, wie sie eben dann in den von, von B-sprachigen B Gruppen, Benin, Togo etc. heißen, äh, das Palmweinfest. Dankeschön, Maya. Die Maya tut mir da immer wieder so einzelne Bilder hinein. Das ist eine ganz wichtige Geschichte und nimmt auch gleich Bezug auf ein ganz wichtiges, auch visuell nicht menschlich als Gottheit betrachtetes Element, nämlich die Palme und da vor allem die Ölpalme. Wir werden dann noch einmal darauf zurückkommen. Äh, Im Kontext äh, mit dem jeweiligen spirituellen äh, Führenden gemeinhin ist also das Oberhaupt äh, einer eine Region, einer äh, größeren äh, Gruppe, die sich zusammen, äh, als zusammengehörig betrachtet, eben ein Ober, sprich äh, der oberste, oberste, der oberste Würdenträger aller Yoruba ist der Uni in Ileife. Ife. jetzt, wenn man will, sich Kaiser übersetzen ins deutschsprachige Gebiet. Und äh, Palmwein und die Kommunikation mit den Nichtmenschenmächten Wesen, die mächtiger als die Menschen sind auf jeden Fall und die direkt intervenieren können, eben den Orisha, äh, da spielt Palmwein eine wichtige Rolle. Der Baum selbst ist auch ein Orisha. Und äh, diese totale ineinander, miteinander, auch Kommunikation. Also das Dreh, und Schlüsselwort vielleicht für den Zugang, ist eine Kommunikation der Welten und alles sichtbaren und nicht sichtbaren, das äh, Körper wechseln kann, zeitweilig Körper hat, zeitweilig keinen Körper hat, sondern eben sich in was äh, manifestieren kann, Gestalt wechseln, zwischen Stein, Pflanze, Tier und Menschen verschiedenster Art, ein Spiel mit Wesen und Erscheinung, könnte man sagen, das eine Grundlage, ein Basisaxiom, also so ein Ausgangspunkt der gesamten Denk- und Vorstellungswelt ist. In dem gibt es eben dieses... Element oder das was als das Netzwerk alles Lebendigen, die kreative Schöpfer Energie Kraft, ein pulsierendes Netzwerk. Das ist das was eigentlich den Kosmos ausmacht, nämlich Aceh. Und Aceh ist ja kann man nicht so ganz toll in unser Denken, übersetzen, aber ist wahrscheinlich äh, das wichtigste Wort überhaupt. Man könnte schlicht dazu sagen, Power, Kraft, Energie. Aber de facto ist es die kreative, denkende äh, Kraft des Universums. Die wird auch oft übersetzt in... Äh, in eine Art, also die Obergottheit, die das Universum ist, die Erde und Himmel und alles, was noch ist, umfasst. Oludumare. Äh, Fra äh, Franzis hatte da auch bereits Bezug genommen und äh, also wird auch immer hin und her diskutiert, was ist wichtiger, Orunmila äquivalent beziehungsweise da geht es um Götterhierarchien, wenn man so will. Eine sehr beliebte Tätigkeit, von der sich dann philosophische Strömungen eben auch ausbreiten. Und äh, Oshumare, die eigentlich so etwas Ähnliches ist, aber eben die Regenbogenschlange, so wird symbolisiert als ein Ouroboros, die das ständige Prinzip von ständigem Schaffen und Schöpfung ist, was auch Fortpflanzung bei allen Lebewesen bedeutet, lebendig, beweglich, sich permanent ändernd und trotzdem von den Grundprinzipien her gleich bleiben. Das sind vielleicht so ganz wichtige Momente, auf der einen Seite sehr hierarchisch, auf der anderen Seite immer offen für Diskurs und veränderbares Differenz in den Ansichten, Kollisionen. Man streitet ungemein gern, also es gibt eine höchst elaborierte, verbal prononcierte Streitkultur im wahrsten Sinn des Wortes, die eben reichen kann von äh, sprichwörtlichen äh, äh, Anwendungen bestimmter Metaphern, die äh, sich also äh, übereinander lustig machen, zu Reimen und Wortkreationen, die Wort-, mit Wortspielen funktionieren, die zwischen äh, also Streit äh, dann im Gelächter, im Gemeinsamen oft enden können, geht es immer darum, wer die bessere Rhetorik äh, aktiviert in dieser Auseinandersetzung, also das zum Beispiel verstehe ich unter Streitkultur, die normalerweise also ganz, ganz selten eine, eine physische Form annimmt. Um, um Dinge auszudrücken, wären also ständig Metaphern, Bezüge und fast alles, was wichtige Prinzipien sind, wie Verantwortlichkeit, äh, Schutz etc. Das wird über Naturmetaphern aktiviert. Um diese, also zum Beispiel äh, in, in mehreren der Bilder von von von Francis äh, äh, kommt diese extreme Beweglichkeit und Bezug. Äh, in den Tänzern, äh, bei großen Zeremonien, auch äh, vieles wird über Tanz und körperliche Formen eben sehr wohl umgesetzt dargestellt, ritualisiert. Äh, das ist äh, ein, ein äh, Ritualschmuck aus dem höfischen Kontext, also aus dem... Äh, Oberkontext, also eine Angehörige der, einer lokalen Königsfamilie, in, im Großen, also äh, kennzeichnend für die Yoruba, dass eben nur die Königsfamilien diese, äh, also die Korallen verwenden als Schmuck und in ihrem Schmuck, theoretisch. Also Korallen tauchen einzeln auch auf, aber äh, Mengen an Korallen äh, am Körper und am Kopf, Francis hat hier mehrere Darstellungen, ungemein schön, ungemein farbkräftig. Korallen kommen ja vor und werden also seit langer, langer Zeit, es gibt ganz alte Schmuckteile und Kopfdiaras, die existieren und in Museen, also sowohl die briten haben da immer gerne was äh, eingekauft im zuge ihres kolonialen tuns aber auch in den einzelnen königshäusern also ist das äh, quasi historisiert musealisiert archiviert man macht sich wechselseitig auch geschenke mit die korallen beinhalten also dieses korallenrot entspricht dem europäischen purpurrot der herrschenden Klassen und wer die Purpur-Umhänge äh, und die Purpur-Farbe in der Kleidung haben darf, ist sowohl in christlich-religiösen, also vor allem im katholischen, da wie auch in den äh, alten adeligen Feudalmonarchien. Äh, äh, streng äh, institutionalisiert, so etwas Ähnliches, also gibt hier als Pendant, äh, dass man das feststellen und sehen kann. Eine ganz große Bandbreite an dieser Bezugnahme zu der Umwelt, die einen umgibt, die Menschen gemacht haben. Also man unterscheidet auch immer, was, ist, äh, was wo haben wir interveniert. Das ist Land, das ist Territorium, dann gibt es das Konzept eben dessen, was die Wildernis ist, der Busch, das ist alles, was wir nicht kontrollieren, wir also als die lokale, regionale Gruppe und dann äh, kann man auch noch so einen, einen Raum unterscheiden, der so quasi die Schwellen darstellt oder jenseits dessen ist und das ist vielleicht auch so ein interessantes Ding, weil die sind alle zueinander äquivalent. Das wären wahrscheinlich also Zonen, die weder noch sind, die nicht Wildnis, die nicht äh, äh, Ile sind, die nicht ae sind. Äh, also Ile, ae ist das... Haus der Erde, wenn man so will, also die einfach nicht zum Wohngebiet gehören, wo wir eben im Zentrum sind, das sind die Wälder, die heiligen Wälder. Und äh, die wiederum selber eben auch so ein, ein, ein so ganz wichtiges Element und Beispiel für äh, diesen Blick auf was ist jetzt Natur. Die sind jenseits von zum Beispiel, also jetzt um es wieder simpel zu machen, unserer Dualität Natur, Kultur oder äh, eben menschenintervenierter, Raum und Veränderter und äh, Wildnis. Urwald, die sind weder noch, die sind was ganz anderes. Die sind eben Zonen, die äh, die Orisha, die also äh, die nicht menschlichen Regionen und die menschlichen Regionen miteinander in Verbindung setzen und die man betreuen, pflegen und bearbeiten muss. Auch so ein Charakteristikum vielleicht für diese gesamte Denk- und Lebenswelt, die sich gerade an diesen Wäldern auch so, so wunderbar darstellen, ich sage jetzt Wälder, die können Durchmesser von ein, einem Kilometer haben bis 35 Kilometer, sind äh, meistens tatsächlich rund angelegt, dass man sie also von außen äh, rund gehen kann und beinhalten Manchmal Reste des ursprünglichen regional ja äh, gegebenen Umwelt, nämlich des Regenwaldgürtels, die also richtige Regenwaldbäume, die enorm hoch sind, auch beinhalten unter Umständen, beziehungsweise äh, eben als Sekundärwald, weil der ursprüngliche Regenwald ist ja längst schon durch einen Sekundärwald und, äh, von dem noch große Verluste äh, an die klimakatastrophalen Ereignisse, spricht die menschliche Nutzung oder äh, Use and abuse, jetzt fehlt mir gerade das deutsche Wort, den missbräuchlichen oder ausbeuterischen Umgang menschlichen Bedürfnisse mit so etwas wie Wäldern, der ja nicht auf den wir ja weltweit kennen, wo Menschen sind, ist dann bald mal der Wald weg, weil das, das Holz und der Wald und überhaupt eignet sich für so viele Dinge. Für Feuer, für Bewohnung, Haus, etc. Uh, gut, uh, diese sogenannten, also die heiligen Wälder, die heißen auch bei allen Sprachgruppen, uh, die diesem Kontext angehören, eben zwischen Ghana und Nigeria, entlang der Küstenregionen, bis ja, wo die Feuchtsavanne ja Feucht dann trocken wird, beziehungsweise ist gibt auch noch Gruppen, also die Richtung äh, Grenze Kamerun ja schon, leben Yoruba Gruppen, über mehrere Bundesstaaten äh, Nigerias verteilt, die von der äh, gegebenen Umwelt bzw. also den Klimazonen und geografischen Zonen also völlig unterschiedlich eben sind. Von Mangrovensümpfen über äh, eben Feucht- und Trockensavannen bis zu eben Gebirgszügen. Und in allen diesen Kontexten kommt, wo es Europa gibt, äh, gibt es einen Wald. Und wenn er winzig ist, äh, was wird als ein Heiligenwald? Was wird jetzt eben als solches bezeichnet? Idealerweise ganz, ganz alter, hoher Baumbestand. Drunter äh, wird ständig, also auch äh, dieser, diese äh, Baumart versucht, weiter neu zu pflanzen, aufzuforsten quasi. Dann kommt eine niedrigere Schicht äh, Bäume, die also nicht so hoch wachsen. Und dann drunter die nächsten und äh, bis, also das, was den Boden bedeckt, verschiedenste Pflanzen, äh, Büsche, Baume, Bäume die in einem die sehr wohl eine Art kleines Naturschutzgebiet für die Flora und Fauna der Region sind, die gleichzeitig aber bearbeitet, betreut und benützt werden, um mit, also für Heilpflanzen im medizinischen Kontext gilt auch für die äh, Tierwelt und die Böden, die auf denen sowas gedeiht. Und äh, das ist, glaube ich, so eine multifunktionale äh, Einrichtung, die einerseits ein spirituelles, äh, äh, symbolisches äh, Element, also die, die Basis ist, oder mit der das äh, Tun begründet wird, und aus dem Wald, als Bild, als Metapher kommen alle guten Dinge. Die Heilkünste, das Wissen um die Technologien etc. Also der Wald hat so eine ganz fundamentale metaphorische Funktion und darum gibt es auch immer einen realphysisch vorhandenen Wald. Wobei die Größe eben keine Rolle spielt. Und eben äh, diese, diese Vielzahl an Heilpflanzen, wo auch importierte, interessante, neue Dinge importiert, im Sinn von irgendwer bringt was mit von seinen Reisen, das interessant ist und wo man weiß, wozu, wozu und wie es benutzt wird. Da wird experimentiert, was angepflanzt, da gibt es kleine Teile, wo also immer experimentiert wurde mit widerstandsfähigen äh, Samen für diverse Basisnahrung, äh, äh, äh, wie eben Mais, Sorgo, äh, Jamsarten etc. Man ja wo man immer neue Varianten und Dinger sucht, äh, äh, Kalebassen, äh, also Kürbisse die ja wilde, wild wachsen eigentlich, aber eben höchst elaboriert kultiviert werden und auch massiv verwendet werden im Alltag wie auch im rituellen Kontext. Und in, von den Kürbissen kann man auch fast alles eben verwerten, benutzen, verwenden und es macht keinen Abfall, sondern ist schlicht Kompost, wenn es nicht mehr gebraucht wird. Und äh, so verdichtet eben in diesem Wald sind wahrscheinlich genau diese dieser Herangehensweise oder Zugang von gemachten Menschen Intervenierten und äh, jetzt äh, natürlich, was man unter natürlich Gegebenen verstehen kann, das aber eben sorgsam immer in der jeweilig äh, lebendigen Generation äh, gepflegt wird und von Spezialisten, eben auch den äh, also Priesterschaften, in deren Territorium sich so ein Wald befindet, beziehungsweise von der Orakelpriesterschaft, betreut wird. Alle sozialen Bezüge, wie auch äh, Abkommen in anderen äh, Sektoren. Also wenn wir jetzt bei unserer Schubladisierung äh, dann das noch einmal mit ansprechen. Also mit wem man wie unter was handelt und mit wem nicht und wie man welche Orte auf einem Markt wie von welcher Gruppe von wem etc. Wie besetzt werden. Äh, wenn es da Konflikte gibt, dann fragt man IFA. Und äh, die, die äh, für den Ort zuständigen Orisha, dann wird ein Orakel geworfen und das Orakel entscheidet. Und dann tut man entscheiden, was man jetzt mit dem Feld macht oder wer am Markt wo seinen Stand hinzustellen hat. Also diese permanente Interagieren von Bezugswelten, Bildern, von Natur, also mit allen Tätigkeiten, die eben von Fischen über Ernten, von Früchten. Von Bäumen, das was man wild wo findet noch, das plötzlich einem da zurückfliegt, wird alles immer in dieser Interaktion gedacht. Und... Natürlich äh, Umwelt und Menschenumwelt, die sind in der gesamten Vorstellungswelt nicht getrennt denkbar. Das hat jetzt Vor- und Nachteile. Ne? Ich kann eben auch einen fischen mit den großen Netzen. <lacht> das in den Mangrovensümpfen und Lagunen, die Küste hat ja riesige Lagunen, und ganze also Seenartige, wo man segeln kann, etc. Und ein Großteil wird mit mit großen Netzen gefangen, beziehungsweise werden Grenzteile aufgestellt, wo wer fischen darf. Und es gibt aber auch Reusen, habe ich gesehen. Also es kommen durchaus auch Reusen zum Einsatz. Experimentieren von Bauern und äh, wenn es was Gutes gefunden wird, bringt man das äh, zu den Babalaios oder Yalaios und sagt bitte, das sollten wir da vielleicht auch im Wald was davon deponieren, weil dann können wir das wieder anpflanzen, falls was passiert. Und da waren die lokalen Bevölkerungen, die also Landwirtschaft äh, betreiben. Äh, jetzt Mangos, äh, Papaya etc., Kürbisse, äh, Chili-Varianten, und vor allem Mais, Reis, es gibt ein bisschen Reis in manchen Zonen, das geht nicht überall und ist zum Teil auch sehr aufwendig, also meines Wissens. Was ich mich erinnern kann, ist jetzt vielleicht auch noch in einen anderen Kontext, und industrieller betrieben, als es war, äh, wird, ich habe jetzt nicht auf die Uhr geschaut, bitte, ich brauche dann eine Intervention, aber eigentlich sollte ich jetzt bald Gas mich irgendwo einkriegen, oder? Wir wollten so Zeitraum diskutieren. Ja, ein, ein Markt findet sich, ein schöner Markt, Tomaten, ich habe die allgegenwärtigen Tomaten vergessen. Oje, also fällt mir jetzt gerade angesichts äh, der wunderbaren äh, Malereien äh, vom Franzis ein. Äh, und entschuldigen Sie die vielen A's und Arms zurzeit. Zeit, ich bin auch äh, etwas schon ja, mit vielen Dingen äh, ausgestattet, was man sehr leid tut, weil eigentlich ist es wahnsinnig störend, wenn man zuhört. Und äh, ich war da immer sehr beeindruckt und es ist immer eine Riesenehre, wenn man überhaupt bei sowas ein, ein kleines Stückchen mit hineingehen darf. Und ganz wenige rituelle Ereignisse, die finden also auch tatsächlich in bestimmten Teilen dieser Wälder äh, ähm, eben statt. Was vielleicht jetzt, um zurückzukommen auf äh, auch diese Tier- oder Naturmetaphern, beziehungsweise die Ambivalenzen und, und, und Probleme, die sich dadurch auch durchaus ergeben können. Der Pal die Ölpalme, die Palme schlechthin, aber da vor allem die Ölpalme, ist engstens verbunden eben mit dem, Gründung, mit dem Schöpfungsmythos der Welt und die Verbindung von Himmel und Erde dem Territorium der Menschen und dem Kosmos. Und da dazwischen ist eine Ölpalme und die Distanz äh, zu allen Welten ist einfach 16 Palmkerne groß, mehr nicht. 16 Palmkerne sind die Orakelzeichen, Ifa heißt das in Europa, mit denen ein enormer Komplex an äh, Versen, Diskursen, Sprichwörtern etc. einhergeht und ein, äh, im Allgemeinen, also beherrschen gut ausgebildete äh, IFA-Priesterinnen und Priester, bis zu 3000 solcher Interpretationen der Orakelzeichen und all des Wissens, das da kontextualisiert wird. Die Ölpalme ist also das, was der Religionsforscher Mircea Eliad, eine Axis Mundi genannt hat. Mir scheint es auch also durchaus berechtigt. Und äh, sie ist in sich selber jetzt... Einerseits sakral, spirituell eine sichtbare Präsenz und eine Verkörperung. Gleichzeitig ist sie also eine der größten Nutzpflanzen schlechthin, die im industriellen Kontext Ölplantagen, die von den Beninischen, also den Daume königen im 19. Jahrhundert angelegt wurden und auch auf der Seite, also in Oyo etc. und die, die, die Küstenstaaten, da gibt es überall oder gab es so etwas, die also internationalen Export betrieben haben, dort als Alternative zum Kautschuk aus Südamerika, für die Kolonialmächte also von größter Relevanz. Und äh, Essenkammers, Öl, Wein, Wein, der eben die IFA-Priester dürfen selber und die IFA-praktizierenden, äh, Gläubigen, die Glaubensgruppen jeweils, die zu diesem Wudun dazugehören, aber äh, die kommen, also leider in eine tabuisierte Zone, die dürfen das eigentlich nicht trinken. Die Schöpfergottheit selber, äh, die die Menschen gemacht hat, die war Palmwein betrunken äh, im Prozess der Schöpfung. Darum gibt es auch das ein oder andere, das vielleicht nicht so toll gelungen ist und nicht bloß wunderschön oder gut für einen ist, sondern das einem auch schaden kann. Hm. Äh, ich fand es immer hinreißend, also eine trunkene Schöpfergottheit mit Palmwein äh, betrunken. Und gleichzeitig ist das äh, so eines der spirituellsten Ereignisse, äh, die mit den Palmkernorakeln zu tun haben, Palmöl, also äh, Palmfasern, die sowohl im Rituellen, aber auch dann in durchaus anderen Kontexten zur Verwendung kommen. Von der, von der Öl, Ölpalme und Palmen allgemein, allen Palmenarten, gibt es nichts, was nicht verwendet, verwertbar ist und was äh, kein Abfall ist, sondern permanent eben rückgeführt wird in die Zirkulation. Also das nicht nur konsumiert, sondern auch permanent zirkuliert wird und kompostiert wird, etc. Und es hat einen riesigen Bereich als medizinische also an medizinischer Verwendung, wo man auch fast alles, also von den äh, Palmnüssen bzw. den Samen über die Rinde, über äh, den Saft äh, bis zu den Öl, also bei den Ölpalmen äh, eben, kann man alles auch in einem medizinischen Kontext angewendet vorfinden. Und äh, es wird auch selten mit was anderem an pflanzlichen, mineralischen oder tierischen Bestandteilen der, äh, der Pharmakologie äh, und des, des Heilwissens, also der Küstenregionen, also verwertet. Das ist in sich natürlich auch sehr interessant, denke ich. Uli, wir sind jetzt schon. Äh, also wir wir Zwischen dem, der Druck und der Gottheit, den Ölbäumen, Palmwein ist köstlich, also äh, alle anderen dürfen es ja trinken und damit auch Rituale durchführen. Sind wir am Ende? Ich halte den Mund und bitte, ich bedanke mich ganz herzlich und äh, für jetzt einmal Ihr Zuhören zu meinem fröhlichen, da in die Europa-Denkwelt im ja. Kontext von Natur und Religion ausschweifen. Ja, wir schauen mal, ob es Fragen gibt oder so, weil sonst kannst bitte. du gerne auch noch ein bisschen länger reden. Ich also, ja raten jetzt lieber mal, ob es Beiträge, Fragen oder so, so was noch gibt, bitte. Ich habe ja gesagt, naja, wir wollen das so irgendwie interaktiv noch, wir hinkriegen können. Ich weiß, das ist immer sehr anstrengend, so eine äh, Webgeschehen, aber danke. Ah, ich danke dir, aber ja, vielleicht haben wir auch noch mehr Zeit für noch mehr. Und also, also, ich würde halt jetzt ja, mal in die Runde fragen, ob es irgendwie Fragen gibt wegen Verständnisfragen oder eben erweiterte Fragen. Also, bitte nur zu, auch per Chat gerne. Oder was Sie Ihnen auch im, oder im Kontext der Bilder, äh, da gibt es einiges, äh, wozu man was sagen könnte, was auch, aber ich glaube, wo es auch gut zum Ausdruck kommt, was ich meine, nicht zufällig, ist in seinen Bildern neben rituellen Kontexten und also eben höfischen großen Zeremonien und Festen, da geht es immer um alles. Um die Erde, die Menschen, die Natur, die Politik international, da geht es immer um alles bei diesen großen Orisha-Zeremonien kleineren, größeren und die explizit eben sich auch für, an die Welt oder für die Welt richten. Mit besonderen, jeweils aktuellen Anforderungen und die sind alle in einer ähnlichen Bewegtheit auch konstituiert, wie jetzt äh, in einem äh, Naturkontext, wo was entsteht, und wird und dann ferngeht, äh, äh, konstituiert sind. Und wie gesagt, als dauernde Metaphernwelt mit allem und jedem, egal ob es Hightech-Instrumente oder sonst was ist, man kann dafür ganz bestimmt irgendeine Fisch und Schlangen oder Panther- und Hyänen-Metapher ein Sprichwort, oder sowas zur Anwendung bringen. Irgendwelche Fragen, bitte, oder Kommentare. Ich bin über alles glücklich. Eine Frage hätte ich, wenn ich das gleich so einschalten darf. Es gibt ja diesen bekannten Hein von der, den heiligen Hein von der Susanne Wenger. Ähm, können Sie darüber was sagen? Man, man kriegt ja, einen, ich ja, warte. ja, bitte. Gerne, wie Sie das einschätzen, würde mich interessieren. Ja, das ist immer so eine interessante Geschichte. Im, äh, also, Bundesstaat Oyo an der Grenze zum äh, Republik Benin, äh, dem französischsprachigen anderen Seite, wo auch sehr viele Yoruba-Gruppen eben leben auch, und die immer eine Kriegsregion war, der diversen Ekiti äh, äh, etc. Gruppen. Und da mittendrin sitzt also Oshokpo, das noch dazu, also auch äh, eben im, im Kontext dieser mächtigen, äh, des äh, Königs von Oyo, äh, die Residenz ursprünglich ja war. Der heutige Bundesstaat hat denselben Namen wie das vorkoloniale Reich Oyo. Und äh, da hat eine österreichische Künstlerin, die mit dem Ehepaar Bayer, der, der Uli Bayer hat äh, äh, äh, im Kontext, ich glaube ursprünglich im Rahmen vom Goethe-Institut und dann an der äh, Universität in Lagos, bzw. in e Baden, äh, Tätigkeit äh, äh, aufgenommen und quasi konstituiert, also eine riesige Generation nigerianischer Künstler, mehrere wahrscheinlich, und hatte das auch dann lokal initiiert, also eine eigene Künstlerschule in Oshokpo, könnte man dann so sagen. Und Susanne Wenger kam da ursprünglich dazu und hat sich also ihr eigenes Projekt auch diesen Wald, also es gibt diesen heiligen Wald, den sie eigentlich eingerichtet und beziehungsweise den vorhandenen wieder belebt hat. Sie hat sich selber eben auch zur äh, Priesterin ausbilden lassen und wurde initiiert. Also die, äh, die jeweiligen Gruppen, die zu einem Orisha gehören, das sind also Initiantengruppen, die. Da sind Teile allen zugänglich, und andere Teile sind eben noch nur ein Bestandteil des Wissens und der Praktiken der, der Initiierten oder familiär irgendwie dem Wutum zugehörigen. Also es gibt quasi da auch eben ja, schlechthin das, was halt geheim ist und das, was öffentlich ist. Aber eben Spezialisten bei uns und in allen Religionen haben anderes Wissen und Ausbildung als Leute, die jetzt als praktizierende Gläubige da äh, zugehörig sind. Die Wenger steht ein bisschen so äh, aus meiner Perspektive, also ich habe Sie persönlich nicht mehr kennengelernt. Weiß aber also von mehreren Leuten, die noch mit ihr auch gearbeitet haben. Ähm Für sie war eben auch diese, dieser, die, die, die Natur, also jetzt aus Österreich kommend und Künstlerin seiend, sowohl also dieser kreative Überfluss auch an eben verschiedensten künstlerischen Artikulationsbereichen, Sei es die Töpferei, sei es die Textilien, die, die Wandbemalungen, die Bodenmalereien in den rituellen Kontexten, wo man also die wie aus Maismehl, Reismehl etc. nimmt und eine abstrakt visualisierte Form für die Orisha hinzeichnet. Und die Wenger war da einerseits, also ich habe mir das halt erzählen lassen auch, von dem sehr inspiriert, sehr... Äh, also er hat sich quasi resozialisiert als äh, als Mensch, als Yoruba Priesterin und in diesem gesamten religiös künstlerisch eben auch kreativen Tun und einer eine einer Art eben Gedanken, also diese Natur und diesen Wald, äh, diesen heiligen Wald wieder zu vergrößern, zu betreuen und aufzuforsten, das hat sie nämlich tatsächlich auch gemacht. Und dazu gärtnern und so weiter. Äh, ja, es ist, also ich sehe es ist sehr zwiespältig als exotisch-kolonialistisch in einem gewissen Sinn, vielleicht noch Reisende, da muss wer kommen und sagt, wo es lang geht. Äh, ja, die, die lokale Bevölkerung hat damit ja eh immer getan und dann wird es halt noch, Betont, schön gemacht und wiederbelebt. Also, es ist beides. Ne? Es ist einerseits ein Bearbeiten. Warum sowas überhaupt möglich ist, ist hat damit äh, zu tun, dass äh, die gesamten Küstengesellschaften extrem xenophil sind. Das heißt, man liebt Neues, man äh, liebt Fremdes, weil da könnte man was Neues damit schaffen. Also in diesem Sinn kann man jetzt auch nicht sagen, sie hat sich da über Menschen hinweggesetzt, in dem Sinn. Also sie hätte nie was machen können, hätten die Leute nicht Lust gehabt. Und das hat ja auch offenbar äh, im Laufe der Jahrzehnte jetzt mittlerweile eine große Fluktuationsphasen, wie es ausschaut oder wer da noch hinkommt oder wie es betreut wird. Das ist Mehr und wichtiger und mal weniger. Also, das war so ein bisschen mein Eindruck, äh, was mir auch erzählt wurde von jetzt rezenter dort gewesenen Leuten. Und es gibt eine Erinnerung an sie als Person, also auch bei sehr jungen Menschen noch, und es ist irgendwie ein Begriff, da war irgendwie eine Österreicherin, die, die war da bei uns Priesterin oder so. Also, da hat sie. Wie gesagt, das wandert dann auch durch die Diaspora. da hat ein, ein, ein, ein äh, London-born Irish-Yoruba, wie er immer so nett sagt, äh, äh, Schriftsteller und äh, Bühnenautor, also ein Befreundeter, der selber eben aus der oj königsfamilie von irgendeinem Subbranch kommt und der. Du, äh, das gab also auch und so. du, Da gab's diese Frau, die war aus Österreich, so wie du. Ja, ey. Also, also lustige Kommunikationen und und sie ist tatsächlich also zu so einer Art anderen Figur aufgerückt. Das ist nicht so schlecht, glaube ich wiederum. Es ist eine Bezugswelt, die eigentlich einen Raum aufmacht als auch zumacht wechselseitig. Also ich glaube, es, es ist ja halt durchaus eine Inspiration, wenn man sich für die Religion interessiert, dass man sowas gelingen kann, eine Ausbildung. Es kostet viel Geld, ne? wenn man Priester werden will, sprich Priesterin. Aber von der, also es gibt an und für sich, sofern das Orakel einem nicht einen Strich durch die Rechnung macht. Die Fahrzeichen, ja, wenn die sagen, nein, tu nicht, na, dann kann man sich am Kopf stellen und wird das nicht werden können, an dem Ort zumindest. Ja, da sind die Zeichen eben schlecht, nicht gut. Und umgekehrt, hm, auch das Orakel adaptiert sich an Notwendigkeiten und Gegebenheiten und ist ja immer zutiefst materiell orientiert, muss man auch immer mitdenken. Was vielleicht auch irgendwie so Aspekt ist, auch kein Widerspruch. Ne? Äh, eben, Geld ist nichts Böses, Geld gab es in den Wüsten. Daher kostet eben auch eine Ausbildung was. Jede Ausbildung kostet was, sagen die Leute auch sehr selbstbewusst und stimmt ja. In welcher Form man da bezahlt werden will, ist was anderes. Ne? Zwischen Naturalien oder am anderen Wissen, dass man lehrt, weitergibt oder Geld. Das kommt darauf an, wie viel Zeit man hat. So, eine unendlich lange Frage auf eine kleine, also Antwort auf Ihre Frage, die aber glaube ich eine wichtige ist, weil man da dem, also ich stehe dem ein bisschen ambivalent gegenüber, also so hin und her gerissen, versuche es so neutral wie möglich zu sehen. Okay, wir hätten vom Publikum jetzt auch noch eine Frage und zwar, wovon habe ich noch entdeckt. Ja, bitte, Maja, sag's mir, ich habe noch im Chat eine Frage auch entdeckt. Ja, genau, die gibt es auch noch. Also, äh, wo finden die Zeremonien statt und äh, wie oft? Oh, äh, es kommt darauf an was? Es kommt darauf an, also zum Beispiel jährlich findet äh, das, was man wortwörtlich wahrscheinlich am besten, das Zählen der Köpfe <lacht> Die großen, äh, durch Zeit und Raum eben äh, greifenden Familiengruppen, äh, die vers versammeln sich, also äh, immer äh, beginnt, also in der Trockenzeit. Ideal ist, dass da nicht regnet, wenn viele Menschen sich äh, versammeln zueinander, was je nach welcher Teil der Küste, äh, also so, äh, unserem Winter, unseren Wintermonaten in etwa entspricht, wandelt aber und wandert auch den Gegebenheiten entsprechend. Hier ist auch überall natürlich Klimawandel. Das heißt, es gibt für jeden Ort einen eigenen Zeremonienkalender. Also man kann nicht sagen, in ganz Nigeria finden jetzt das und das statt. Also außer Ileifete, wenn die feiern äh, äh, äh, eben die alte Ursprungsstadt, der Yoruba schlechthin und äh, wo die Orisha als erstes Mal eben auch in, als Körper aufgetaucht sind für die Menschen aus der Schöpfungskanon äh, in, im heutigen Bundesstaat Benin ist. Also und das Oberhaupt, eben der Sämtliche Europa-Linages, Familienlinien, ist eben besagter Uni. Da gibt es fixe Dinge. Es gibt, und die finden jährlich statt. Also es gibt das ein oder andere, das findet jährlich statt. Ein Teil, also das sind öffentliche Ereignisse mit riesigen Prozessionen, die kreuz und quer durch die Stadt gehen oder eben bestimmte Dinge, die auch in der in Abuja dann extra stattfinden, weil sie den gesamten Bundes also Staat betreffen, den Nationalstaat und nicht bloß den Bundesstaat oder meine Stadt oder mein Dorf. Plätze für diese größeren Rituale oder verschiedene Familiengruppen treffen zusammen, eben bei so ganzen Stadtritualen oder Regionalritualen, die dann alle gleichzeitig an manchen Orten sind, wo halt die jeweiligen Familien Geld genug haben, um was Großes auszurichten. Oder der Staat eben mit unterstützt. Marktplätze, Sportplätze, also es, man kann jeden Ort suchen und bestimmte, Bestandteile, die können zwischen ein paar Tage bis über Wochen, also fast einen Monat, kann so ein Zeremonienkomplex dauern. Und da wechseln immer also Sicht für alle als Teilnehmer mögliche und nur für die Familie und nur für die Eingeweihten zu den jeweiligen Orisha bis hin zu was nicht dauernd stattfindet, wie eben diese Rituellen, das Palmweinfest, Palmwein gibt es zu einer bestimmten Zeit, das gibt es überall und äh, je nachdem, wie länger es dauern kann, wie besser ausgestattet, wie viel mehr Musiker, Trommler als Zentrales, sieht man auch wunderschöne äh, Zeichnungen und, und Gemälde zu den Trommlern, die sowohl im Rituellen spirituellen Kontext wie auch im, äh, im, im, im äh, normalen Alltagskontext also tätig sein können. Die sind noch einmal eine eigene Gruppe. Die Trommel ist eine spirituelle Wesenheit schlechthin. Und Trommeln reden, aber das wissen sie alle. Bis hin eben zu dieser, dann, wenn ein neuer König in, den, in den Thron ist oder König Königsverheiratungen, eine neue Frau kommt oder ein äh, äh, König stirbt und ein neuer eben intronisiert wird. Also ein, ein bestehender Thron, der hat außer mal Streit dann mächtig drum, was auch passiert, passieren kann. Weil nicht automatisch die Kinder des jeweiligen Herrscherpaars äh, äh, Anspruch auf den Thron haben. Also es wechseln oft die einzelnen Familienzweige dieser Königsfamilien und will man zur Zeit Jüngeren, Jüngerin, hätte man lieber einen konservativeren Älteren. Äh, sowas, das da, da weiß man nicht, da kann man Glück haben und sowas sehen oder nicht. Es sind geflochtene Kornwerke. Es gibt ganz viele Gräser und äh, äh, Palmvarianten, äh, die eben extra für bestimmte Flechtwerke, von ganz feine Gräserwerke bis hin zu sehr robusten, großen Schilf, das eben in den Mangroven geerdet, das wird auch hin und her verschickt durchaus. Eine, eine, ein allgegenwärtiges Zahlmittel zwischen Göttern und Menschen, die Kaurimuscheln, sprich im Kontext der Yoruba Royal Lineages, königlichen Familien, die Korallen. Ist äh, auch so ein, ein Teil, der eben da in den Ritualen vorkommt. Ähm, ist das für Sie ausreichend beantwortet jetzt? Und man kann also im Internet nachschauen, es gibt eine sehr, sehr starke Präsenz mit äh, unendlich vielen äh, Pages im Netz der Yoruba rund um die Welt und erst recht die aktiveren, jüngeren Priester und priesterinnen -Generationen, die meistens ihren, ihren, den Ortsfestkalender etc. also jeweils da auch eben online veröffentlichen und da kann man sich das einteilen und durchaus kommen, wenn was los ist wo. Dann gab, darf ich da jetzt noch antworten auf, auf die Frage von Merlin? Der Merlin hatte eben nach dem Zusammenhang äh, zwischen, oder gibt es eine Verbindung gibt, zwischen dem äh, brasilianischen Candomblé äh, und äh, dem Orichard-Kontext, beziehungsweise eben diesem äh, Ja. Ja, ja, selbstverständlich. Äh, die, der Candomblé ist eine Fusion aus äh, Yoruba-Gruppen und Fombe-sprachigen äh, also Gruppen der äh, westlichen Nachbarn, die aus dem heutigen äh, Nationalstaaten, also Benin, äh, Togo, und ein Zipfel von Ghana gehört auch noch dazu, wo eben die Yoruba-Gum-gemischten Gruppen, die den Hauptbestandteil, also nach wie vor, oder große Bestandteile der Bevölkerung sind, die natürlich auch zu den ersten oder genauso wie die anderen Küstenbewohnenden Gruppen Teil im Kontext der transatlantischen Sklaverei waren. Wobei eben ein sehr langer, sehr intensiver Kontakt über äh, das alte Königreich Daume, eben, dass da ein sehr interessanter, äh, ja, sagen wir mal, ein so interessanter Player in diesem Spiel zwischen Europa und den Küstenmächten war, wenn wir jetzt noch die Ashanti in Ghana da mal. Äh, nicht mit bedenkt, die mit, die eine über, ja jetzt mittlerweile, also spätestens seit dem 16. Jahrhundert und der Entwicklung des transatlantischen Sklavenhandels, eine höchst intensive, über Jahrhunderte, also lebendige Bezug zu den den Küsten, der entsprechenden Küstenregion auf der anderen Seite des Atlantik in Brasilien eben hatten und wo sich auch dann als Rückkehrbewegung äh, Menschen, die im Kontext der Sklaverei, also zwangsverschifft, zwangsweise mobil gemacht wurden, Richtung die neue Welt. Äh, Brasilien hat einen riesigen Anteil, da ist eine der ersten Länder war die äh, äh, riesige Plantagensklaverei gleich sehr früh im Verlauf äh, der Kolonisation der Nord- und Südamerikas entwickelt hatten und die blieb aufrecht, mit einerseits sich freigekauft und rückkehrend nach Afrika. Die ganze Küste hat sogenannte brasilianische Familien mit portugiesischen Namen, die sich als rückkehrende Gruppen, aus der Sklaverei rückkehrende Gruppen, äh, vor allem an den Küsten etabliert haben. Das ist ein rituelles Tanzgeschehen zum Beispiel, das auch sehr intensiv mit dem Karneval und diese Institution des Karnevals, also vor allem äh, der Bundesstaat Bahia, ist ja auch in Brasilien, also quasi das Zentrum des Candomblé und äh, war die Ursprungsdestination äh, der Sklaven aus Westafrika. Von dort aus ging es dann weiter. Hat also mit den Sklaven sind alle Oresha, alle Wundung auch in die neue Welt gekommen. Und einige, also allen voran. Und dieselben funktional gleichen, ein wenig lokal anders ausgestattet und anders fusioniert mit dem Christentum als in Nigeria sind natürlich die, oder dem Islam, also sie wissen, die Orisha oder Wudu haben die Fähigkeit, alles zu vereinnahmen, da sie die Meisterpraktikanten von Bewegung, Adaption und gleichzeitig aber aneignen und umwandeln und was Neues entstehen lassen und das hat bestens geklappt. Und die Orisha gehen vor allem für die Katholiken ja auch wunderbar in dieser fusionierten, synthetisierten Form mit den katholischen Heiligen. Das ist was Feines. Die werden da als Pendants, also auch oft gehandelt, wo es männliche und weibliche Prinzipien, männliche und weibliche Heilige gibt. Das gehört, glaube ich, zu einem, also eines dieser Bilder zum Beispiel, glaube ich, gehört zu so einem Eröffnungstanz im Rahmen einer Prozession, Uh, der uh, vor allem also von den Tänzern, die zu Elegoire und Egongong gehören, uh, ausgeführt wird. Und wo eben ab Palmstroh oder also eben Raffia gefärbt, und mit ganz spezifischen Kopfbedeckungen als Bekleidung getragen wird. Gibt es in Brasilien auch, beziehungsweise was je lokal äh, verwertbar ist, um sich zu begleiten, oder Ganzkörpermasken oder Designs für Karnevalsaccessoires, Umzüge, äh, Dinge, die man mitträgt. Karnevalfahrzeuge etc. in Brasilien, es gibt die Ursprungsdinger und das ganze tanzend und in Bewegung, das kommt von der Westküste Afrika, wie Tanz eben eine Form, man betet mit dem Körper und das gilt für wahrscheinlich sehr viele Bereiche, nicht bloß für die Küstenbewohner dass der Körper das allererste Werkzeug, das allererste Instrument und Ausdrucksmittel ist, das man eben verwendet, sowohl zum Arbeiten wie zum Beten. Ich hätte... Ich habe eine Frage, hallo Ulrike. Ja, das ist nett. Grüß dich, schön dich hier zu sehen. Ich habe eine Frage bei, bei, dem, bei der ganzen Dynamik, die du beschreibst, irgendwie in dem Verhältnis, in dem Glaubenssystem. Wie stabil ist das Verhältnis mensch Orisha, Gottheiten? Brauchten die, ist es eine gegenseitige Abhängigkeit, die in sich stabil ist? Oder ist das auch was zerbrechliches? Der Mensch muss viel tun, um das System zu erhalten. Er hält es sich selber. Wie ist diese Dynamik sozusagen äh, zu verstehen? Menschen, also das, was Menschen ist, die müssen arbeiten. Ne? Wir können nichts von vornherein, um zu überleben. Wir müssen alles lernen und wir müssen ständig tun. Ständig tun muss man auch, wenn man mit den Origin sein will, man muss sie pflegen, also man muss alles, was man braucht, möchte, muss man bearbeiten, pflegen, aktiv sich dem gegenüberstellen und man ist auch für das alles verantwortlich. Also das ist auch, glaube ich, vielleicht so eine wichtige Idee, die sich eben im Kontext von Nachhaltigkeit da diese Welten durch Zeit und Raum eben denken. Insofern ist es jetzt einerseits das Verhältnis äh, der Familie des, des Menschen schlechthin zu den Orisha sehr, sehr stabil. Das ist gegeben, da kann man, da kann man eh nichts machen. Mhm. In welcher Form und wie das dann in, der, in einer einzelnen Person äh, gelebt werden muss in dem jeweiligen biologischen Leben, das hängt ab vom Ori, von dem Ori Schade im Kopf sitzt und ob einer drinnen sitzt. Ori ist der Kopf und das Schicksal, das persönliche Schicksal. Alles ist im Kopf, darum geht da auch bei diesen Familienzeremonien, dass man die Köpfe eben zählt und nicht sonst was, sondern die Köpfe. Da ist alles, Spirituelles wie Intellektuelles und Aktives, und auf den Kopf passt auch äh, jeder Mensch aus diesem Weltbildkontext auf. Man greift auch niemanden auf den Kopf und so. Das, dort ist alles, was Orisha ist und Schicksal, eigenes Schicksal. Da kann es passieren, dass ich also was nicht mehr fühle oder gegen das handle, was ich soll. Und... Äh, es ist in sich also auch eine stabile Gegebenheit eigentlich, aber wie jetzt aktiv handelnd ich zum Beispiel eben äh, an Zeremonien teilnehmen muss, das und das machen muss und, oder opfern muss. Opfer ist immer so ein Austausch, eine Kommunikationsform. Das kann sehr variieren. Ne? Aber könnte könnte, praktisch könnte man sagen, die, die die geistige, göttliche Welt sozusagen braucht auch das Tun des Menschen oder würde zugrunde gehen, wenn sie sich abwenden. Also ist es eine gegenseitige Abhängigkeit oder ist die eine Seite stärker und wird immer existieren und der Mensch hat dann halt Pech gehabt, wenn er sich abwendet, nicht das tut, was er tun soll, dann geht es ihm halt schlecht. Also das ist ja das Schöne oder Interessante, das ist insofern eben eine sehr gute Frage, weil die sind auch immer, also Asche ist, ob es jetzt Menschen gibt oder nicht, mhm. Menschen können sich aber auch abwenden und eben für an Orisha. Dessen Namen man gar nicht mehr kennt oder äh, wo man nicht mehr weiß, wo sein eigentlicher Schrein jetzt ist, dem gar nichts geopfert wird, den wird man vergessen. Aber ein Neuer, der dasselbe kann, eine oder eine, Sie wissen, die Gottheiten können ihre Geschlechter per se wechseln, beziehungsweise gibt es immer ein männliches, ein weibliches Prinzip desselben Dings. Er wird sofort daneben wieder erscheinen. Also es ist auch müthig, dass man überhaupt, man hat immer versucht, so eine lange Zeit, oder immer wieder ist es ja auch interessant, irgendwie Orisha an einem Ort, in einem Dorf etc. Also Zahlen überhaupt dazu kann man vergessen. Ein Jahr gibt es was, da ist ein Riesengeschehen und Auflauf und das nächste Jahr ist alles verschwunden. Es gibt keine Schülerinnen oder Schüler, kein Schreien mehr, gar nicht. Ne? Oder ist ja sehr abhängig in, in Bezug zu der jeweiligen Priesterschaft, äh, den Einzelpersonen, Priestern. Aber eben, Jargot ist immer und überall sozusagen hier und drüben, das ist die streitbare Richtergottheit und der junge der junge wilde wenn man so will unter den orisha symbolisiert äh, äh, und gleichgesetzt mit donner und blitzen ne? die können auch alle alle orisha intervenieren im in der ausdrucksform der natur äh, geschehen gewitter blitz und die blitzeinschlag ne dann haben wir da was angestellt und kriegen eine aufs dach sprich überschwemmung mhm. äh, Erdbeben, also alle Variationen sind der Götter. Das ist, ob wir das jetzt wollen oder nicht, ne? und ob wir das verstehen oder nicht. Aber sozusagen für ein gutes Leben, so habe ich das zumindest verstanden, ist es besser, man kümmert sich um alle Dinge, um alle anderen Lebewesen, man bemüht sich eben um diese Koexistenz auch irgendwie. Also, weil man nur sein kann, wenn man sich um alles andere auch kümmert. Es gibt auch immer wieder natürlich zwischen diesem menschenzentrierten Denken und Handeln. Ne? Alles, was für Menschen gut ist, ist einmal fein und äh, alles andere ist egal und das können wir essen oder sonst was tun damit, es quälen etc. Nein, das darf man alles eigentlich nicht. Ne? Und irgendwann schlägt's zurück und rächt sich bitterlich. ist auch in, in den ifa orakeln schon längst kodiert, also es darf keine Macht die anderen äh, ausnützen, ausbeuten, unterdrücken. Äh, man darf das und das nicht zerstören. Es kommt alles sofort wieder im Kreis, dann retour, also wie schnell oder wann, weiß man nicht, aber es gibt diese permanente Bezug. also Naturkatastrophen, die sind alles laute, laute Interaktionen, also der nichtmenschlichen Mächte. Das Kann man so ein ne? also immer Erdbeben oder Gewitter, beides gleichzeitig. Kann man sagen, bei aller Dynamik wird das Gleichgewicht gesucht? Ja, absolut. Mhm. Gleichgewicht ist natürlich, das ist cool, <lacht> kann man am besten mit cool übersetzen. Das ist die Balance und das, der Idealzustand, um also richtig gut in Harmonie zu handeln. Immer Balance, immer Harmonie. Konfliktwillig bis zum Geht nicht mehr, aber sofort wieder Lösung, also eine Harmonie, der Disharmonie oder beides. Und es kann ganz viel einfach koexistieren, was bei uns nicht denkbar wäre in unseren Denkkontexten. Und es geht einfach immer um eine Balance, also dass man zwischen heiß und kalt, der Kopf soll kühl sein, der Bauch muss heiß sein, weil sonst kriegt man nichts geregelt. Ne? Also so, das sind auch vielleicht zwei so zentrale Lokalisierungen im Körper, die auch als Metaphern wunderbar schön stimmen. Und äh, Balance, Harmonie äh, und ein, ineinander, miteinander verbunden sein. Also alles, was lebendig ist, dort ist auch schön. Nicht nur in den Menschen. In allem, was lebt, was kein Aschee hat, das ist dann erst dort. Ne? Ich wüsste nicht, was das sein soll, weil eben Steine haben auch Aschee und Berge und Hügel und die Erde und jeder Grashalm, alles was ist, hat Aschee, sonst wäre es nicht, quasi. Alles was da draußen ist und was wir nicht so gut sehen können. Und es ist so Idee von was lebendig, das lebendig und beweg, das lebendiges Bewegung ist. Und entstehen und vergehen einfach äh, ein Prozess sind, in dem wir handeln müssen. Aber der muss eine Balance haben. Ne? Also es geht eben nicht, alles abzuholzen, alles niederzufischen. Äh, man muss eine Balance finden. Und das ist, wird auch als Katastrophe oder als Unglück wahrgenommen, wenn jetzt eben, die Fischgründe da leer sind, oder die Naturkatastrophen, unter denen ja vor allem die im Niger-Delta lebenden Gruppen, Oboni etc., die durch die Erdölförderung ausgelöst werden, wurden, werden, also da gibt es, seit Ölgeför, Erdöl gefördert wird in Nigeria, hat also besonders in den in den äh, im Niger Delta immer wieder und entlang also der gesamten Förderungszonen totale naturkatastrophale äh, Auswirkungen von Un Unfällen im Kontext mit mit den Pipelines bzw. Äh, den den Bohrern das ist also grauenvoll und hat alles kaputt gemacht, also riesige Wälder, äh, äh, Teile der Naturschutzgebiete, die es ja auch jetzt äh, jenseits des Yoruba-Kontexts äh, als Naturschutzgebiete deklarierte Zonen, äh, also da die Nationalparks da einiges äh, vernichtet. Ähm, die gesamten äh, Küste, sprich den die, die, die Niger also bis und alle Nebenflüsschen bis ganz weit rauf, also verschmutzt, Ein Vieh, äh, Tiere, also Flora, Fauna, höchstens betroffen. Und das kann, kann man ja gar nicht so schnell auch jetzt äh, beseitigen. Also die rechnen so 2030, da ist der ursprüngliche äh, äh, der größte Unfall, ähm, äh, einen Großteil der Schäden beseitigt. Bitte. Der war äh, 1910, jetzt nicht ganz, äh, 1910, ja, oh, 1990. Ich bin jetzt, ich bin, es gab mehrere im Verlauf der, der, des 20. und 21. Jahrhunderts oder immer wieder kleinere Lokale ist alles eine Katastrophe. Trinkwasser verschmutzt. Also es hat Auswirkungen auf alles. Menschen und Natur. Ja, danke dir, Kollege. <lacht> Herzlichen Dank für den und auch für die, für die Beiträge, für die Fragen. Danke auch. Ich bedanke mich ganz herzlichst. Ja, wir sind leider schon über die Zeit, ist, deswegen will ich jetzt nicht mehr viel länger ähm, ja, <lacht> laufen lassen. Ja. Ähm, ich bin auch ganz brav und gehe aus dem... Merlin sagt ja. auch, ganz herzlichen Dank. <lacht> ich bedanke mich noch einmal. Und äh, möge Ihr Kopf cool sein. <lacht> das ist was Feines im, im Kontext der Dinge. So ein... Wir haben auch dieses hübsche Ding, Kühlkopf bewahren, bloß nicht narisch werden. <lacht> Hätte man ja auch Band aus. das kann man doch gut verstehen. Äh, ich Gutes bin da ja, ich Gutes hier, ne? das Gutes Schlusswort. Ja, Gutes Schlusswort. Feuer braucht man, sonst kommt man nicht in die Gänge. Ja, genau. <lacht> das Feuer aus dem Bauch. Weil das ist auch ein Schöpfungsprinzip. Also beides. Man muss immer. Mhm das mhm. Spiel in Balance kriegen. Ja, gut. Danke vielmals. Ja, vielen ja, Dank vielen. Auch. Ich freue mich auf hoffentlich bald wieder mal. Ja, auf alle mal Ihnen allen einen feinen Sommer.